Peter, du hast ein Thema aufgebracht über Apps, das Uwe interessiert. Da kannst du mich da schnell einfüllen? F-Score. Biotrowski oder wie er heißt, was du gestern, glaube ich, geschickt hast. F-Score. Ja, das finde ich spannend, das äh, Thema. Ja, ich finde den auch spannend. Das, war, äh, das ist ein ganz einfaches Core aus, glaube ich, acht Ja-Nein-Fragen. Und am Schluss zählt man die Punkte zusammen, ob äh, und acht ist dann das Maximum. Und äh, diese Fragen, die habe ich jetzt nicht gleich bei der Hand. Hast du die, Uwe? Hättest ja. du die gleich zur Hand? Ja. Das Interessante daran finde ich eben, ähm, ich bin mir, ich müsste bei den Open ist es doch so, dass die wirklich immer von Quartal zu Quartal praktisch die, die, die Kernzahlen analysieren. Ist das richtig? Ja, Einmal. also ja, also, das sehen. also zum Score, ja. also zum okay. Score vielleicht zuerst. Also es geht zu schnell vorwärts. Ich muss, ich muss Schritt für Schritt antworten können. Ähm, ich wollte nur sagen, was mir hier gefällt, ist, dass dieses Scores ihr und ihr sind, also die tragen eine Veränderung in sich. Also das ist nicht so, dass die von Quartal zu Quartal, doch die ändern schon auch von Quartal zu Quartal, aber sie schauen eben retour, oder also die Geschichte spielt hier auch eine Rolle, weil es die Veränderung ist also vom Vorjahr gegenüber dem, dem, dem jetzigen Zeitpunkt. Das ist praktisch unsere Philosophie hier. Wir machen genau das, was du hier siehst, mit diesem F-Score. Das, was ich mache, nennt sich auch Faktoranalyse. Und F-Score kommt vielleicht auch vom Begriff Faktor. Oder Welche Faktoren, die sich identifizieren lassen, können den Unternehmenswert eines Unternehmens beurteilen? Was ich zusätzlich habe, ist, dass ich diese Kennzahlen nicht einfach auf Buchhaltungswerten messe, sondern ich vergleiche sie mit den effektiven Marktwerten des Unternehmens. Ich messe als heißt relativ zu vergleichbaren Unternehmen und ich kann dir auch erklären, warum jetzt, wenn du Profitabilität nimmst. Der betriebliche Cashflow ist das, was ich mit dem EBITDA verwendet. Das sind Zahlen, die sehr nahe beieinander sind. Betriebliche Cashflow und EBITDA sind mit Abstand von ein paar Kleinigkeiten, wo man abschreibt, Abschreibungen effektiven als Kosten verwendet, äh, ist es das Gleiche. Also ich habe die ebta kennzahl ähm, Ich bin nicht der Meinung, es ist so gut, das äh, als positives Kriterium zu verwenden, weil es kann durchaus Jahre geben, wo der äh, typischerweise in einer Branche nicht positiv ist, wegen externen Effekten. Aus dieser Überlegung vergleiche ich den betrieblichen Cashflow mit ähnlichen Unternehmen und sage mir, wenn du über den Median bist, dann bist du mal sicher positiv, oder? Aber es ist auch dann immer noch eine gute Kennzahl, wenn es der Branche gerade schlecht geht. Ich bin also dann konjunkturunabhängig. Das ist interessant. Ja. Ja, also das ist die Überlegung oder der betriebliche Cashflow ist drin und das gilt jetzt auch für das andere. Die Rendite auf dem Gesamtkapital ist bei mir auch drin. Mit dem Invested Capital, Buchkapital Multiple. Wiederum nicht im Vergleich zu Buchwerten, sondern im Vergleich zu Marktwerten, denn das ist die, das ist die relevantere Bezugsgröße als ein Buchwert, der ja buchhalterisch bestimmt ist. Jetzt also, ist es ja so, Hermann, wenn ich kurz unterbrechen darf, bei diesen, ich habe mir das auch zweimal durchgelesen, bei den ersten drei Punkten, also gerade Profitabilität, diese drei Punkte, habe ich genauso, bin ich zum gleichen Ergebnis gekommen. Die hast du mehr oder weniger auch bei Obermatt mit drin. Aber ich glaube, Peters Punkt ist ein anderer. Und das kommt jetzt mit diesen folgenden Punkten eigentlich äh, mit zum Tragen. Ähm, da ist es halt so, dass wir im Prinzip ein Momentum, eine Entwicklung, die Historie sozusagen mit in Betracht ziehen und eben nicht nur ein, einen Flash auf den Augenblick sozusagen werfen. Also das heißt, die Veränderung kommt jetzt bei der Abpunkt 4 halt sehr stark zum Tragen. Und das hast du so ein bisschen mit Wachstum natürlich als Obermat rang auch mit drin, aber halt eher am Rande für meinen Begriff. Und hier geht es halt darum, diese Veränderung sozusagen als, als Kennzeichen dafür zu nehmen, ist das nur optisch ein günstiges Value-Unternehmen oder lebt dieses Unternehmen wirklich auch und verbessert es sich, sodass auch der Aktienkurs sich entsprechend verbessern kann? Also ich habe das viel detaillierter als Sie. Also Sie haben im Prinzip, äh, diese ROA ist höher als im Vorjahr, das habe ich, ähm, den, die, die Gewinnentwicklung oder die, ob da Wachstum ist in EBITDA, wiederum muss ich sagen, der Return, muss man definieren, was das ist und die Returnzahl. Und die ist am besten der EBITDA, weil sie am nächsten ist beim betrieblichen Cashflow. Und den EBITDA im Verhältnis zu Assets habe ich auch. Also nicht im Verhältnis zu Assets, sondern ich habe es im Verhältnis zum Vorjahr. Aber die wollen ja den ROA auch im Verhältnis zum Vorjahr. Also ich habe diese Kennzahl, die heißt bei mir Profitwachstum. Gewinnwachstum, ich habe das Umlaufswachstum zusätzlich und ich habe das einzige, was ich noch nicht habe, was ich noch gerne dazu tun würde, ist das Kapitalwachstum. Das ist aber hier auch nicht aufgeführt und dafür habe ich aber auch das Aktienkurswachstum. Also ich habe mehr Kennzahlen, die eine Dynamik ausdrücken, als Sie jetzt hier. Sie haben nur den ROA gegenüber dem Vorjahr ja, doch, und die Brutemarsche liegt höher als im Vorjahr. Das ist aber das Gleiche übrigens wie der ROA. Also man zählt hier zweimal das Gleiche. Bei der operativen Effizienz wird nochmal das Gleiche gemessen wie bei Profitabilität. Und die anderen finde ich ambivalent, muss ich noch sagen. Also die Verschuldung muss abnehmen unter Bilanz. Das finde ich ungünstig. Also ein Unternehmen, das gut läuft, darf die Verschuldung äh, steigern. Abgesehen davon äh, kann es ja auch sein, dass man äh, nicht weiß, was mit dem Geld machen und deshalb keine neuen äh, äh, Gelder aufnimmt, finde ich, keine gute, keine gute Kennzahl. Also das, das sind ja die Wachstumswerte, ne, die du hier, äh, Wachstumskennzahlen, und das sind ja die vier, die du bei Veränderungen eigentlich hast, oder drei eigentlich ja, ja, ja. sogar bloß, ne? Aktienrendite, Gewinnwachstum und Umsatzwachstum. Ja. Mehr sehe ich nicht. an, an Ja, das sind, die, sind drei, oder? Es ist Umsatzwachstum, drei, Gewinnwachstum genau. und Aktienrendite und dann, dann die Kombination vor allen dreien. Ja. Und ich möchte, also ich hätte, wenn ich jetzt investieren könnte, würde ich noch das Kapitalwachstum dazu tun. Weil das ja. ist, sind für mich, sind das äh, Informationen, dass das Unternehmen eine positive Dynamik hat. Wenn du hier schaust, wo ist die Dynamik abgebildet? Äh, in, der, in Punkt 4 ist er abgebildet. ROA ist höher als im Vorjahr und in Punkt äh, 6, die Bruttomarge liegt höher als im Vorjahr. Oder was ist das? 8. In Punkt 8, 7, 8, ja. Bruttomarge liegt höher als im Vorjahr. Und das sind zweimal die gleichen Kennzahlen. Äh, Kapitalumschlag ist bereits nicht eine Wachstumsgröße, sondern da geht es darum, äh, dass ist eine Effizienzgröße. Genau, ja, ja stimmt. Ja. Die Marge hingegen ist eine Wachstumsgröße. Also ähm, sie, sie bringen auch hier Dinge durcheinander. Und ich bin nicht der Meinung, dass der Kapitalumschlag zunehmen soll. Das bedeutet ja, dass man weniger und weniger Kapital haben soll im Vergleich zum Umsatz. Das ist für viele Branchen gar nicht sinnvoll. Das ist auch nicht unbedingt ein Kriterium für eine gute Anlage. Denn ähm, wenn ein Unternehmen... Äh, keine Reinvestitionen tätigt und einfach ihren Umsatz beibehält, dann steigt der Kapitalumschlag relativ zum Vorjahr. Also ich finde diese Kennzahlen und das ist mir jetzt schon oft passiert, die finde ich in, in sich nicht konsistent. Ich finde sie auch äh, zu kurz, also sie, sie, sie, sie bilden nicht alles ab, was abgebildet werden soll von den Finanzkennzahlen. Und in diesem Fall beruhen sie jetzt auch noch zu stark auf der Bilanzen der Volksrechnung und berücksichtigen nicht den Unternehmenswert des Unternehmens. Also meine Kritik ist da ziemlich umfassend. Finde ich, ist unsere Methodik mit etwa gleich viel Kennzahlen viel kohärenter und auch, auch, und auch viel vernünftiger für einen Anleger. Also das ist meine Meinung zu diesem. Natürlich hat jeder seine eigene Meinung. Die, die, die Handelszeitung hat, ist sicher davon überzeugt sonst oder der Markt ist sicher davon überzeugt, sonst hätten sie das nicht geschrieben. Aber ich finde das jetzt Humbug. Ich bin der Meinung, ein Ökonome in einer rationalen Diskussion kann diesen Ansatz nur schwer vertreten in sich selber und er kann ihn noch schwerer vertreten gegenüber unserer Methode. Gut, jetzt wird er aber ja wahrscheinlich sagen, Sie haben Backtesting gemacht und Sie behaupten halt, dass Sie mit dieser, diesem Verfahren von 72 eine Mittel bis 2001, haben Sie wohl untersucht, 21 Prozent erwirtschaftet haben und ansonsten halt nur mit den schlechten Kriterien Erfüllung halt nur 7,3 Prozent, was ja schon eine ziemliche statistische Signifikanz wäre, Peter, oder? Das kann man ja sagen. Ja, ja. Hörst ja, bewusst, du mich? Ja, bewusst, ja, du hast da, du nimmst ja. hier eine absolute Boomphase, oder? Also man muss wirklich mit dem Backtesting enorm aufpassen. Wenn du eine unvernünftige Theorie backtestest und dann herausfindest, dass die korreliert, dann ist das eine Scheinkorrelation, nennt man das. Und ich meine, der wählt hier eine, eine Reihe aus, klar, das sind die 30 Jahre, bevor er diese, äh, Ding, das Ding veröffentlicht hat, aber ich mache mit dir jede Wette, dass in den letzten 20 Jahren diese Methodik nicht funktioniert hat. Weil sie hat äh, die Tech, den Tech-Boom nicht berücksichtigt. Also wenn du genau das Gleiche machst jetzt, diese Methode anwenden auf die Jahre 2002 bis 2020. Wenn du die Einleitung liest ähm, zu dem Artikel, ähm, dann äh, das ist irgendwo im Text hier, als er wir konzentrieren uns nur ähm, auf ähm, Value-Aktien, die also mit ein niedriges Kursgewinn oder Kursbuchwertverhältnis, glaube ich, in diesem Fall kommt, irgendwo haben. Und dann gucken wir, welche von diesen Aktien mit attraktiven Kursbuchwertverhältnis sind wirklich attraktiv und welche sind in Wirklichkeit Zombies. Und ähm, äh, Tech scheidet natürlich bei Value-Aktien von vornherein sowieso aus, sage ich mal, vom, vom Anlagehorizont. Okay, dann ist es noch eine weitere Bedingung, eine Bedingung. Ja, das an, kommt hier in, an, in der Inter Einleitung irgendwo. Ja. Jetzt da mal Wird ein das Gleiche sein. Ich kann dir sagen, weil wenn du Aktien nimmst mit einem geringen Buch äh, äh, Gewinnverhältnis, Kursgewinnverhältnis, dann hast du eine, einen Schwerpunkt auf Bankaktien vor der Finanzkrise. Und die haben so gelitten. Äh, 2008 und in den letzten zehn Jahren, dass die Rendite dieser Methode sehr wahrscheinlich nicht gut aussieht. Aber weißt du was, das ist mein Gefühl. Ich würde das nie öffentlich behaupten, denn man muss das rechnen. Jetzt haben Sie ja einen, einen Sack von Aktien identifiziert danach. Und wenn wir mal einfach die Schweiz <lacht> angucken, sind das ja diese Werte, die dann rauskommen nach diesem Verfahren. Aber dass die also Lonza und VAT, haben kein gutes Kursgewinnfrequenz. Genau, das sagen die Firmen. Also, weißt du, das ist das, was ich. Die Leute, die sind überhaupt nicht konsequent in der Art der Analyse. Genauso wie gestern AA Aktienblog, überhaupt nicht durchgedacht, das Ganze. Wir haben das in fünf, zehn Minuten, Uwe, haben wir in diesem Blog letzte Woche festgestellt, dass wir gar keine Tabakfirmen kaufen können. Oder dass respektive die Tabakfirmen stark abhängig sind von der Zinsentwicklung. Also auch hier jetzt, oder er, er wendet das an, er müsste das ganz anders machen. Er müsste mal zuerst die Value-Aktien nehmen, oder die wirklich ein gutes Kurs-Gewinn-Verhältnis haben. Und dann ist äh, Roche und Lonza, das sind nicht wirklich, äh, die kannst du nicht unter die Value-Aktien Ja, das schreibt er da, ja, Firmen, Rex, schreibt das ja hat, hier auch hier, siehst du ja, schreibt er ja auch ja, also das ist, und das und das VAT sowieso nicht, oder? Das ist das sind, sie wären da eigentlich, sie machen da wirklich, sie vermischen das einfach, oder? Also ich kann dir sagen, wenn du bei uns auf den Filter gehst, dann wirst du sehen, was gute Value-Aktien sind in der Schweiz. Und wenn sie die dort aufführen, könnten sie jetzt sehr wahrscheinlich ihren Bericht nicht schreiben, weil dann würden die Leute das Gefühl haben, die spinnen. In der Schweiz müssten sie ABB, Phoenix, Mekano, Landis und Gier äh, Vielleicht Electronic Components würde ich nicht unbedingt dazu nehmen. Mach wir das mal weg. Auch dort kann man nicht wirklich gut mit dem, mit dem Value Multiple arbeiten. ABB, Phoenix, Meccano, Micron, Bell müsste sein, Carlo Cavazzi, Sulzer, Feintool. Wenn die diese Liste verwendet hätten in diesem Artikel in der NZZ, gibt es eine ganze Reihe von kritischen Argumenten. Das sind aber die Value Aktien. Die haben gute Kursgewinnverhältnisse. Wir können es noch genauer machen, wir können ganz genau das Kurs-Gewinn-Verhältnis verwenden, Price-Profit, und wir können nach dem sortieren, dann ist es wirklich rein, also ist das absolut sauber, das, was Sie gemacht haben. Fine-Tool, Micron, Clarion, Carlo Cavazzi, ABB, Phoenix, Meccano. Diese Listen müssten auf dem NZZ-Artikel stehen und dann müsste der F-Score ausgerechnet werden und ich wäre nicht überrascht, wenn wir zu einem ähnlichen Verhältnis kommen, äh, wie bei uns. Also das, der, der Combined Value dann, dass sie dann merken, dass vielleicht der Feintool nicht so gut ist, dass aber die anderen Firmen hier äh, nicht schlecht sind. Dann ist es vergleichbar. Ja, das ist valide, was du sagst, Hermann. <Musik>